Ich bin äh, Naomi Fern. Ich bin Comiczeichnerin in Berlin und ich bin auf Twitter seit, fast seit es angefangen hat, also wahrscheinlich doch im ersten Jahr schon. Und da bin ich zu finden unter Home. Von den charlie hebdo anschlägen habe ich über Twitter erfahren. Das ist ja immer so, dass der Twitter-Feed dann plötzlich komplett voll davon ist. Natürlich auch, wenn so sowas Drastisches passiert. Es ist, weil ich sehr viele Zeichner auch bei mir in der Timeline habe, war natürlich auch die, ähm, äh, die Betroffenheit und die Anteilnahme nochmal eine andere. Und es war eben auch sofort äh, bei allen die Frage, wie reagiert man drauf. Ich hatte eben eine Idee für die Zeichnung und die habe ich gezeichnet. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich die posten soll, weil es eben schwierig ist, den richtigen Ton zu treffen in so einem Fall. Und ich habe sie ein paar anderen Zeichnungen gezeigt, ähm, habe die eben gefragt, was sie davon halten. Und dann habe ich den auf Twitter gestellt und da hat er sich dann auch recht schnell verbreitet. Und wir haben eben Allah in dem Fall, der den Kopf in die Hand gestützt hat und sagt, ey, es, es, es tut mir echt leid. Und er wird dann von den anderen Göttern getröstet, die sagen, ach, in meinem Namen haben die auch schon echt Kacke gebaut. Mir ist es eben wichtig, dass man das Ganze unter einem humanistischen Gesichtspunkt sieht und dass man eben sagt, es sind ja tatsächlich einfach alles Menschen und dass man das nicht aus dem Auge verliert und dass man eben nicht so dieses äh, wir und die und, und diese wirklich billigen Ressentiments, die dann auf einmal hochkommen, denen dann so viel Platz einräumt. Gesetzlich muss Satire alles dürfen, weil jetzt auch nach, den, nach diesem äh, Charlie Hebdo-Attentat das Ding war, wir müssen das jetzt klären, darf man solche Karikaturen machen oder nicht und dann ist es ein für alle Mal geklärt. Und ich finde, das ist, äh, das ist kein, kein praktikabler Ansatz. Ich finde, es ist eine anhaltende Diskussion und die Diskussion muss immer weiter geführt werden, weil sobald keine Diskussion mehr stattfindet, findet auch weniger Nachdenken darüber statt. Und ich finde, das muss eigentlich sein.